Schauen wir uns an, warum ein menschlicher Sachbearbeiter in der Lage ist, diese unterschiedlichen Informationen alle auseinander zu halten und lesen und verstehen zu können. Er kann es deswegen, weil er es gelernt hat. Der Mensch hat gelernt aus seinem aus seiner Ausbildung heraus, welche Information ist wichtig für die Sachbearbeitung, welche Information ist nicht wichtig für die Sachbearbeitung. Das heißt, er liest die E-Mail und erkennt ah, da ist die Versicherungsnummer oder das ist der Versicherungsname. Ach diese. Newsletter-Information, die unten dran hängt, ist unwichtig, die kann ich ausblenden. Und das kann er halt eben alles, weil er es gelernt hat. Und genauso machen wir es mit dem digitalen Assistenten und der künstlichen Intelligenz. Auch die künstliche Intelligenz wird angelernt. Die künstliche Intelligenz erhält verschiedene Beispiele zum gleichen Sachverhalt mit ähnlichen Informationen und bekommt im Prinzip durch ein Vorher-Nachher-Beispiel gezeigt, welche Information war relevant, welche Inf Information ist zu finden und wie ist diese zu verarbeiten. Und dann ist die Künstliche Intelligenz auch in der Lage, genau das Gleiche anzuwenden, auch auf bisher unbekannte Nachrichten.